Das Bekenntnis an die Menschheit von Jolle, Gründer der Peace Birdies Eine neue Bewegung, jetzt ist es soweit Ich lade euch jetzt ein, jetzt kommt unsere Zeit Neuer Weltsturmangriff, neue Weltansageansicht Macht euch bereit, jetzt geht's hier los mit den Free Peace Birdies Hey, wir machen euch was ihr Welt. Und das nach diesem Tag wenn ihr gehört habt, ja, Wie es uns geht Was wir fühlen, meine denken Und sich dieses Leben kriegt. Wir fallen vom Kapitalismus In dieses System Ab nicht von materialistischen Dingen Gelenkt von wahren Lehren Für Dualität Als begobten Schild Fast alle haben Vorteile In dieser Welt das ist Racismos und das wollen wir nicht Wir wollen fliehen und kein Kriegen Es ist unser Pflicht vorweg zu sein Und nicht nur für uns Sondern für alle die noch folgen in diesem dieses Zumpf In dem wir gerade stecken unsere Erde zerstören Es wird höchste Zeit zu handeln Und den Vernunft zu konsumieren. Also steht nicht auf Und ändert was damit damit sich dieses Leben noch lebt. Wir stehen kurz vor der Macht und sind nur streng oder zurück. Also dreht uns endlich auf um, und blickt den Tatsachen ins Gesicht. Nehmt die Wahrheit in Schwach und geht mit uns den Weg. Und doch schaut man wieder Lügen mit Jens im Schulterrand Dass alle egoisten stecken und die sind vom manipulierten Handeln wie Vorgaben, Gesetze, Sätze, das fehlende Vertrauen Würde es jeden Menschen gut gehen, würden wir das alles brauchen, Doch es sind ein paar Prozent, die den Rest der Welt verlieren Und einige verdienen Geld, um mit Gläufer spielen Viele tun es ja gar nicht mal bewusst Wie Die in schulen, moralisch hier handelt, Die Konsequenzen wird im Frust Zusammen, was verändern, es geht nun mal nicht allein Wir brauchen die Massen, müssen uns rein, sag weil wir sind hier zusammen, doch wir müssen alle selber bei uns Anfangen mit globalem Handeln Gut, wenn sein, konnte man mehr Und wir können schon so viel Ländern Daran, lang lang lang lang lang lang Klar, es ist nicht leicht, es ist schon ein Schwiegen Seht hier uns gerade was so vor uns liegt, Hört auf die Menschen zu uns heilen, Freund oder Feind Stehen wir lieber hier zusammen, was nur ganz allein Wir helfen gegen Zeit, stehen wir Oder wollt ihr euch immer nur geben? Dann und zu alle klar und dann sagen Lässt dich lieber dann dafür dein ganzes Leben planen Find ich dich stand ab, dass du gerade unterdrückt wirst Und dein Freiherr überhaupt nicht spielst Gemeinsam was reichen uns dann langweilig ist Wenn wir es geschafft haben, dass es gut geht Wir reichen uns die Hände und wir sind dazu bereit Wir müssen was verändern, jetzt wird es dafür Zeit Also ziehen Jetzt los, denn wir sind alle gleich Teilen das gleiche Schicksal auf dieser Welt in dieser Zeit Wenn da Teuer Denken, lass den Ego es sein Redst euch gegenseitig, dann sind wir nicht allein Denkt mal drüber nach, denn damit fängt es an Als zweites kommt das Leben und dann ist das angetan. Ausgleich aus den Strukturen, denen wir zerstören. Aus den Mustern lösen, an denen wir kreieren. Macht euch Gedanken zu eurem Zu, was ihr damit unterstützt. Wir sind an allem selbst beschuldigt, wenn es weiter Das andere runter mit ihrer ganzen Existenz. Nur damit du den neuesten Statussymbol rumrennst das ist dir nicht bewusst. Oder auch egal, doch das hat es sein, denn für sie ist es Fall. Also dann andere und mach es dir zur Pflicht Sonst brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dich jemand aufschlägt Weil du alles verachtest und vor nur unterblickst Und dich auch den benimmst, wenn du eine kleine Welt vertritt. Früher oder später steckst du dann mit ins Gesicht, wenn du die gleiche Situation durchstehst und dann erst richtig schießt. Du hast vorher nicht zugehört und hast es ignoriert, deswegen nicht aufpasst und nun ist es dir auch passiert. Schade eigentlich. Ja, und jetzt, jetzt mehr du jetzt zerschnitt dich wie ein Stein Von allem verlassen und jetzt bist du ganz allein Keiner, der hier hilft und der dich unterstützt. Das jetzt, was du tust, dass du dir dein Leben nimmst Deswegen sind wir hier, um Probleme zu lösen Lass dies nicht passiert, bekämpfen wir die Bösen Die dies provozieren, um dich zu bereichern Deswegen haben wir zusammen, wir stand hier Wollt sie nicht erleichtern, also zeigt jetzt mal Respekt Behandelt uns nicht wie er Letzter, entscheidet nicht über unsere Köpfe hinweg und schaut, check nicht, dass wir uns so einfach und jetzt aktiv mitbestimmen. Wir wollen ein friedliches System, an dem wir nichts gehen Doch wir müssen dafür handeln und dann werden wir sehen, dass jetzt jeder einzelne jetzt so langsam aufwacht und davon lebt eine neue Erde. Jeden neuen neue Tag, den wir hier auf unserer Erde haben. Es ist schon ja nicht zu spät, also kommt jetzt auf geht's für die Frieden und die Freiheit und jeden Einzelnen. Die Tränen meinen Augen wie Mund es nicht beschreiben, woran wir Menschen tagtäglich unterleiden. Doch selbst sind wir verantwortlich für den ganzen Deswegen so müssen wir jetzt etwas tun und zeigt endlich um. Das war es jetzt erst einmal, wenn sie bilden. Wir hoffen, dass ihr jetzt wach werdet. Oh, <lacht> das war es jetzt erstmal den Free Piece für die wie Wir hoffen, ihr seid zu zwar, wer das alles leben nach diesem Tag Ihr habt gehört, wie es uns geht, was wir tun in meinem Denken und sich dieses Leben dreht Es ist doch nicht zu spät, nehmt die Gelegenheit und geht mit uns den Weg